es hier so? Also bisher, finde ich, lief es sehr gut, also ich war jetzt am Freitag da und jetzt heute nochmal, die Leute sind sehr, sage ich mal, innovationsbegeistert, die Leute stellen viele Fragen, gibt auf jeden Fall großes Interesse, sage ich mal, größtenteils positiv, aber teilweise natürlich auch kritisch, die Leute fragen gern, hat das Ganze überhaupt Zukunft, wo wir natürlich sagen ja, ähm, aber da sind bisher immer interessante Gespräche aufgekommen, wo Leute sich zum Beispiel gerne Sorgen machen ist, über die Reichweite oder ob die Wasserstofftanks sicher sind, die Sorgen können wir ihnen eigentlich größtenteils nehmen, also ich denke, ähm, die Leute sind ganz zufrieden bisher gewesen mit dem Fahrzeug.